Nee, Rohkost ist sicher auch nicht das Beste. Es da gibt es so viele Ernährungsrichtlinien und Meinungen. Da ist sowas wie die Rohkost sicher auch nur eine der vielen Optionen. Guten Morgen! Wie offensichtlich belügen sich die Menschen, wenn sie der Realität nicht in die Augen schauen können. Rohkost ist nicht eine der vielen Ernährungsweisen und äh, dass viel Rohkost, also viel Gemüse, Obst und Wildgrün mit Sicherheit die gesündeste Ernährungsform darstellt, ist auch der erste Konsens in der ja, Wissenschaft und äh, auch in der intuitiven Wahrnehmung, in meiner intuitiven Wahrnehmung. Aber trotzdem wird das immer wieder runtergespielt, äh, dass ein hoher Anteil an, ich sage jetzt bewusst nicht nur 100 Prozent sondern ein hoher Anteil an Gemüse und Obst und Wildgrün, äh, dass das gesund ist, das wird immer wieder runtergespielt und ist gar nicht so in der Wahrnehmung der Menschen präsent. Da wird über andere Sachen gestritten, aber nicht über das wirklich Wichtigste, den hohen Anteil an Obst und Gemüse und Wildgrün. Ich sage das immer dazu, weil viele sehen Gemüse und Wildgrün so ein bisschen als, für mich ist Obst und Gemüse, ich zähle Wildgrün eigentlich immer Gemüse bei mir. Aber ist korrekt natürlich auch ja, und warum ist das so? Warum ist das nicht so präsent? Das hat zwei Gründe. Erstens, an der Rohkost verdienen bei Weitem nicht so viele Unternehmen daran, ähm, als, als jetzt an Produkten, die die unzählige Verarbeitungsschritte und äh, ja, auch Marketingmaßnahmen brauchen, um verkauft zu werden. Für schätzungsweise 90% der Produkte, die wir kaufen, existiert überhaupt kein natürlicher Markt. Nicht nur im Lebensmittelbereich, in allem. Da, da wurde ein Markt geschaffen. Populärstes Beispiel dafür ist die Zahnseide, Siehe dazu auch mein Video hier oben. Zumindest im aktuellen wissenschaftlichen Kontext wird auch kontrovers diskutiert ob Zahnseide vielleicht doch sinnvoll ist, also, aber der aktuelle wissenschaftliche Konsens ist es ist nicht sinnvoll. Video mit den äh, entsprechenden Links gibt es oben. Ja. Es wird den Menschen quasi per Werbung und sogenannten Influencern, also eine ganz interessante Sache wo ich auch mal ein Video dazu machen werde, dass Menschen die meinungsbildend sind, äh, wird ihnen eingeredet dass sie bestimmte Produkte brauchen. Da rede ich nicht nur von solchen Offensichtlich nutzlosen Dingen wie zum Beispiel so was wie ein, wie ein, wie ein Eierschalenaufpiekser, <lacht> äh, äh, ja, sondern auch von, von anderen Sachen. Was will ich denn zum Beispiel jetzt groß Werbung für eine Möhre machen? Da braucht man keine Wer Werbung machen, die Möhre ist alt die Möhre. Was, was die, die die, die Möhre aus dem Haus Calvado Klein besticht durch ein dezentes Äußeres mit einer frisch aufgetragenen Röte als Hommage an die roten Wangen gesunder Kinder des frühen 20. Jahrhunderts. <lacht> Schwachsinn! Eine Möhre ist lecker und eine Möhre ist gesund und genauso gilt das für, den, für das ganze Obst und Gemüse. Da ist kein Marketing vonnöten. Habt ihr im Fernsehen schon mal eine Werbung für einen Apfel gesehen? Oder eine Melone oder ein Stück Löwenzahn. Für Milch gibt's Werbung von der Milchindustrie, ich erinnere mich da sehr gut, aber für ein Stück Löwenzahn wer macht denn da Werbung, das, kostet, das verdient keiner. Er zahlt dafür etwas zu sagen, auch was eh schon alle wissen, Obst, Gemüse, Milch ist gesund. Da braucht's keine Werbung. Werbung wird für die Dinge gemacht, die wir nicht brauchen, sondern wo wir nur lernen sollen, dass wir sie brauchen. Ihr könnt Euch zu 100% sicher sein, alles was ihr irgendwo auf den Plakaten seht oder in einem Werbespot, das braucht ihr niemals in eurem Leben. Denn wer was braucht, das sind die Unternehmen die diese Werbung bezahlen. Die brauchen stumpfsinnige Lemminge die sich ein Bedürfnis ins Hirn einpflanzen lassen und Geld ausgeben und den ganzen perfiden wirtschaftlichen Kreislauf am Leben erhalten. Ganz nach dem Motto wir kaufen Dinge die wir nicht brauchen von Geld das wir nicht haben um Menschen zu beeindrucken die wir nicht mögen. Rohköstliche Nahrung ist alles was wir brauchen und sogar die billigste weil unverarbeitet und teilweise sogar kostenlos wenn ich an Wildgrün denke. Oder wie denkt ihr dass die 99,99% ,99 der Menschen die vor den letzten 3-4 Jahrtausenden gelebt haben ihre Nahrung beschafft haben, sie haben sie gepflückt und sie, sie haben sie sich einfach von der Natur genommen. Es ist vollkommen offensichtlich, dass die Rohkost keine Werbung benötigt, aber die Menschen trotzdem Obst und Gemüse einkaufen. Warum? Weil sie es brauchen, weil es das Einzige ist, was sie an Nahrung wirklich brauchen. Das ist der erste Grund, warum die Rohkost gar nicht so in der konditionierten Wahrnehmung der Menschen für eine exorbitante Rolle spielt, weil sie geblendet sind von der ganzen Werbung, dem Marketing und den, den Influencern, die einen täglich begegnen, die unser ureigenstes Ich, unsere, unsere, ja, unsere Grundbedürfnisse, unsere, unser wirkliches Leben einfach überdecken. Warum ist es denn so schwer zu sich selbst zu finden? Weil man nur noch von allen, möglich, äh, von allen möglichen ja, äh, ja, profitorientierten Anspruchsgruppen mit Informationen zugemüllt wird. Man kann kaum noch sich selbst sein, sich selbst spüren. Wenn man sich als Frau die Haare unter den Achsen, Achseln wachsen lässt wie die Hannah, dann muss man sich vom öffentlichen Mob kritisieren lassen. Wenn man als Mann sagt dass man äh, wann und wo man will Sex machen möchte, notfalls auch mit einem Astloch, <lacht> dann ist man der perverse Sicko. Also wenn man nur unzerstörte rohe Nahrung essen möchte, äh, das ist genauso, dann wird man ja, als, als Freak in Fernsehshows eingeladen. In was für einer kranken Welt leben wir. Aber all das wird von dem angepassten Verhalten der Menschen heutzutage unterstützt. Menschen die aufgehört haben selber zu denken, ja, den gesagt bekommen wurde ja, was sie zu denken haben. Und das perfide daran ist, die Menschen sind so überzeugt davon selber zu denken äh, und erkennen gar nicht wie manipuliert sie sind und dann kommen wir eben zum zweiten Grund warum die Rohkost in der Wahrnehmung der Menschen nicht als natürliches Ideal angesehen wird oder präsent ist, weil sie eben bedeutet diese Konditionierung und diese Manipulation hinter sich zu lassen. Und das ist schwer. Das ist verdammt schwer. Ihr seid täglich live dabei gewesen bei mir. Umstiege auf die vegane Ernährung. Wow. Pillepalle, kein Problem, nur ein paar Justierungen und ein gutes. Umstieg auf die Rohkost, was habe ich in meinem Tagebuch gekämpft mit dem Rohkostgeist. Zahlreiche Episoden fallen mir da ein. Das war echt hart und Tobak teilweise. Die Umstellung auf eine, eine Rohkost dominierende Ernährung, die war wirklich, wirklich schwer. Gut. Manche äh, machen sie sich noch schwerer, weil sie mit einem 100% Dogma auf der Brust dann quasi rumrennen, und, äh, um sich dann bewusst irgendwie elitär und besser zu fühlen. Äh, oder eben geistig so verkrampft sind, ähm, dass sie halt gar nicht etwas können als eine 100% Sache, also sich die Orientierung im Extrem zu suchen. Äh, aber auch die Umstellung zum normalen Rohköster, also dem, der durchaus hin und wieder mal etwas gekochtes ist und dafür jetzt nicht in Panik verfällt. Ähm, aber dessen Hauptteil aus unserer besteht, diese Umstellung ist anspruchsvoll und sie braucht einen wirklich einen starken Willen. Aber gerade in unserem Land wird ein starker Wille überhaupt nicht mehr gefordert. Du musst doch nur das luxuriöse System am Laufen halten, die Klappe halten und ja, Dich relaxed zurücklehnen und alles ist gut in Deiner Warnung. Zumindest ist das was uns suggeriert wird und was wir dann auch oder wir also die meisten Menschen eben auch annehmen und wenn man mit so einem entspannten Mindset sich der Rohkost gegenüber steht, na, da weist man instinktiv zurück, das ist ein, ein unzumutbarer Austritt aus der Komfortzone, das kann gar nicht gut, das kann auch gar nicht gesund sein. Das ist doch viel zu extrem. Da gibt es sogar Leute die sind so extrem auf ihre Bequemlichkeit und ihre Abhängigkeit konditioniert, dass vegan als extrem wahrgenommen wird. Chapeau Fleischindustrie! Und was passiert dann, wenn der Mensch etwas nicht erreichen kann, von dem er zwar instinktiv und intuitiv weiß, dass es das Beste ist, und andere Menschen ihn auch noch darauf hinweisen, mein Beispiel, ihr seid auf der untersten Stufe eines zweistufigen Plateaus und lebt dort. Die oberste Stufe des Plateaus könnt ihr nicht erreichen. Die Früchte auf dem obersten Plateau erhalten mehr Sonne und schmecken ganz offensichtlich etwas süßer und etwas fruchtiger, aber da kommt ihr nicht hin. Nun erntet ihr Tag ein Tag aus auf eurem Plateau Eure Früchte. Irgendwann hat sich der Ärger dass ihr nur die Früchte zweiter Klasse ernten könnt etwas gelegt und ihr akzeptiert den Umstand dass ihr nicht das Optimum bekommt und verdrängt quasi das oberste Plateau indem ihr am besten gar nicht mehr nach oben schaut. Dann aber eines Tages schaut ein Mensch des oberen Plateaus runter und isst genüsslich einen sonnengereiften Apfel, der natürlich wie ihr ja intuitiv wisst viel süßer und viel schmackhafter ist und er bestätigt Euch auch noch einmal verbal dass dieser Apfel boah, sehr viel süßer und, und schmackhafter ist als der auf Eurem unteren Plateau. Wie, wie reagieren die Menschen? Die wenigsten werden wie ich sagen, ja du hast recht, die Äpfel da oben sind viel leckerer. Du hast es wirklich gut, dass Du da oben leben kannst und ich wünsche Dir einen wunderschönen Tag. Die meisten werden einfach anfangen rumzudiskutieren und Sachen zu erfinden, warum die Äpfel unten viel besser sind als die Äpfel oben, sie werden sich Dinge, Dinge aus den Fingern saugen, wie dass der Schatten ja eine besondere Energie hat oder dass äh, den Früchten da oben die Vitamine von der Sonne weggebrannt werden und noch tausend andere Argumente werden sie finden um sich selbst nicht der Realität zu stellen. So funktioniert der Großteil der Menschen, Komfortzone und das ist genau dasselbe mit der jeder weiß im tiefsten Inneren, dass eine unzerstörte natürliche Nahrung von der Natur ohne Verarbeitungs- und Aufbereitungsschritte die beste Nahrung ist. Aber die Menschen können aufgrund ihrer Bequemlichkeit und eben auch ihrer Konditionierung diese Rohkost nicht erreichen und bedienen sich dann eben irgendwelcher abstruser Argumente, um die Rohkost nicht als Ideal anerkennen zu müssen. Und das ja, zieht sich von Handwerker Otto bis zum Wissenschaftler Herbert und da das die Masse der Gesellschaft ist, die bequem ist, gerade in unserer westlichen Hemisphäre, äh, ja, findet man immer genug Gleichgesinnte um sich selber zu belügen und zu bestätigen. Stellt euch vor, auf dem unteren Plateau kommen dann 100 Leute zusammen, die alle ja, quasi sich denselben Scheiß aus den Fingern saugen äh, und oben steht immer noch der eine mit seinem wohlschmeckenden Apfel. Wie äh, wohl und wie im Recht werden sich die 100 gegenüber der einen anderen Stimme fühlen. Ne? Es geht in unserer heutigen Gesellschaft doch überhaupt nicht mehr um die Wahrheit, sondern nur darum was die Menschen als Wahrheit glauben wollen. wollen. Wohlfühlzone, Komfortzone. Das was die Mehrzahl der Menschen als Wahrheit betrachtet, das ist in der Wahrnehmung der Menschen die Wahrheit. Macht euch diese zwei Tatsachen bewusst. Und äh, ja, wenn ihr das erkannt habt, dann explodiert euer Leben. Weil ihr nämlich anfängt selber zu denken und euch von den Ketten der Konditionierung löst. Es gibt ja Menschen, die, die, die, die hören das Wort Konditionierung und sagen, aha, nein, Konditionierung, ich kann nicht mehr hören. Ne? Also das ist genauso ein Akt. Ne? Total, total Bequemlichkeit, total Komfortzone. Ich will das nicht hören. Nein, nein, nicht Konditionierung. Ich bin auf meinem Plateau und möchte da doch bleiben. Ne? Wenn ihr das macht, wirklich, dieses zu überdenken, dann lebt ihr authentischer und hütet euch davor zu denken, wenn ihr Rohköstler seid, dann habt ihr es irgendwie geschafft oder sowas. Ne? Nein, dann seid ihr nur Rohköstler. Ihr müsst anfangen, bewusst zu denken in jeder Lebenslage. Und egal ob ihr Massenmörder oder der Dalai Lama werdet, nur dann kostet ihr wirklich das Leben, wenn ihr selbstständig bewusst Dinge initiiert und nicht einfach Dinge von anderen kopiert. Wie Rohkost ist gesund, ich bin Rohkost, jetzt bin ich bewusst. Ne? Rokos ist die beste Ernährung. Keine Frage. Oder eine Rokos dominierende Ernährung. Ich muss das Immer wieder ein bisschen ja, relativieren. Ähm, damit es sozusagen diese, diese Sicherheit, dass das jeder von euch weiß, dass, ich, dass viel Obst, äh, Gemüse und äh, Wildgrün, dass das das Gesündeste ist. Ne? Aber wenn ich von Rohkosternährung spreche, das meine ich eben damit. Viel Obst, Gemüse und Wildgrün, denken die meisten 100% und die Nüsse sind die Rohkostqualität. Ne? Also das, deswegen Rohkosternährung ist für mich eine sehr sehr Rohkost, äh, Ach habe ich ja alles schon gesagt. Die, die die Rohkosternährung, sie entfaltet wirklich nur ihre komplette Schönheit und ihre komplette Brillanz, wenn ihr selber auf die Rohkost kommt durch eure Erfahrung und nicht äh, nur Rohkostler werdet, weil irgendein Influencer, zum ich oder weiß nicht Sig Leopold, Marlon von Refugees oder was auch immer euch das gesagt hat. Ne? Probiert es aus, macht Erfahrung mit der Rohkosternährung und schüttelt den ganzen Ballast an verkrusteten Meinungen der Gesellschaft ab. Findet Euch selbst, erkennt Manipulation und auch Konditionierung wieder gesagt, in Eurem Leben. Dann werdet ihr strahlen wie das blühende Leben, weil ihr Leben seid echtes Leben. Viel Erfolg auf diesem Weg. Wir sehen uns morgen wieder. Euer Christian. Ciao.